Mein erstes politisches Bildungserlebnis hatte ich wahrscheinlich äh, bereits als kleines Kind. Als, äh, also es war kein, kein strenger Bildungskontext, aber eben äh, in einer Ostberliner Familie groß zu werden und häufig in den 90er Jahren über Ossis und Wessis äh, Geschichten zu hören. Ich glaube, das hat sehr früh äh, Politik in mein Leben gebracht, ob ich wollte oder nicht oder ob ich es verstanden habe oder nicht. Äh, das hat mir aber sehr früh zu verstehen gegeben, dass es ähm, persönliche, Ge persönliche Geschichten gibt, die sehr eng mit politischen ähm, Entwicklungen zu tun haben. Und ähm, ich, also es hat mich sehr geprägt, das würde ich sagen.